Wie kann man im Spanisch einfach ausdrücken, dass etwas jemandem gut zu einem passt? Hallöchen, wir haben die Aufgabe bekommen, dass wir einen Aufsatz darüber schreiben sollen, einen Austauschschüler aufzunehmen, der gut zu uns passt. Am Anfang wollte ich schreiben, worum es geht. Also so etwas wie Wie du weißt, suchen wir einen Mitschüler, einen Austauschschüler, der gut zu uns passt. Daher hier ein Überblick über meine Vorlieben etc. Kann man das zu ausdrücken, como sabes mis compañeros de clase buscan un almino de interchiapto que va ir bien con nostros oder anders. Liebe Grüße. Estu encaja muy bien. Also, ¿qué estu encaja muy bien? Das heißt, was passt gut. Du kannst gut... Du passt gut zu mir heißt...